Hallo und willkommen zurück zu Let's Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir dann endlich alle ähm, Augengriffe abgeschlossen. Und heute ja, möchte ich endlich mal ein paar, paar Upgrades noch sammeln von den Feen. Und wir haben ja sogar noch im letzten Part hier die Feenkarte äh, bekommen. Mit der wir sehen können, wo alle Feen sind. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich perfekt. Das nutzen wir. Aber auf dem Weg dahin kann ich natürlich immer nochmal. Die Karte ein bisschen ausfüllen. Das ist nämlich auch gar nicht mal so schlecht. Oh fuck. Hilfe. Hilfe. Ähm. Hm. Wo ist denn hier der Fisch? Wo ist er? Das sieht aus wie eine Insel, oder? Ja, das ist auch eine Sache, ich sehe auch den Fisch. Was ist das denn? Das sieht irgendwie seltsam aus. Naja. Erstmal hier schön das Wutter geben. Ja, die Sequenzen sind irgendwann vorbei, Leute. Keine Sorge. Hey Jungchen, du willst wieder was wissen? Ja komm her. Dun, dun, dun. Oh yeah! Island des Sternenstaubs, okay. Sehr interessanter Name. Irgendwo auf dieser Insel soll es mächtige Pfeile geben, mit denen du einfach alles einfrieren kannst. Mit diesen Pfeilen soll es sogar möglich sein, diese grässlichen, ungeheuer in der vermutlichen Bastion in Eishafen zu wandeln, Wo man ein ungeheuer einfrieren will, willst du wissen? Na, weil du es dann nur zu packen, äh, weil du dann nur zu packen und äh, kräftig gegenzweifeln musst. Unser Welt sind 1000 Splitter und das ist eine Ruhe. Wow, du bist echt ein bisschen. Ja. Fies zu den Gegnern. Aber andererseits, die Gegner interessieren sich schon Scheiß dafür, nett zu sein. Ähm. Ja, die große Karte. einfällt müssen wir noch weiter. Aber jetzt gucken wir erstmal, hier, was hier ist. Oh. Was machst du denn hier? Der Baum ist verdorrt. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund, wie ist es dir gegangen? Ich bin auf diese Insel gekommen, um die Saat des deko zu sehen, aber sie selbst. Normalerweise schießen die tantopischen Bäume nur so in die Höhe, doch wie du sehen kannst, ist er völlig verdorrt. Ich befürchte, die tantopischen Bäume meiner Freunde sind ebenfalls verdorrt. Aus irgendeinem Grund scheinen die tantopischen Bäume aus der diesjährigen Saat nicht zu wachsen, sondern alle zu verdorren. Was sollen wir bloß machen, wenn es uns nicht gelingt, die Bäume zum Wachsen zu bringen? Dann wird der Dekobaum verdorren. Wenn ich nur Wasser aus Tantopia hätte, dann könnte ich damit vielleicht diesen Baum hier retten. Das Wasser dort ist nämlich der Quell des Lebens für den Dekobaum. Werter Freund, bitte bring mir das Wasser aus dem Wa Wald Tantopias und beträufle damit diesen tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich. Okay. Ist anscheinend auch noch eine kleine Quest, die wir machen müssen. Ähm. Die Kamera So. Gut zu wissen, dass es auch so eine Quest gibt Aber es wird natürlich wieder einiges sein, was ich hier dann für machen darf Ich meine, die sind ja jetzt alle auf andere Insel gegangen und das ist das Blöde Ist da irgendwo was? Ja, hier ist was So, dahin. Das war nichts. Kommen schon. Da war nichts. So, komm noch mal du. Ah, weg. Was? Warum seid ihr hier? Was ihr hier? Geht weg. Wie ja, der vorher kommt, kommt ihr auf einmal? Einfach aus dem Nichts oder kommt ihr aus dem Loch da? Das können nämlich sein. Ne, die kommen einfach, die spawnen einfach. Muss man nicht verstehen, ich gehe aber dennoch hier rein. Und schau mir das mal an. Was ist das denn hier? Okay. Dann kommt denn das? Und weg mit dir. Dann komm schon. Nimm das. So. Herzen bitte schön her. Und rein mit dir. Bl blödes Schwert. So. Weg. Okay, hier kommen ganz viele Gegner anscheinend. Ich könnte erklären, warum auch hier eben Gegner waren. Oh, warte, ich könnte ja theoretisch. Ähm, den ganzen Kram noch recht gut nutzen. Äh, was wollte ich denn jetzt gucken? Ich wollte hier nochmal reingucken. 19 Stück habe ich. Eins fehlt mir noch. So. Und er lässt sogar auch noch ein, Sting ein Ding fallen. Und ihr lasst noch mehr fallen. Okay, gut zu wissen. Da kommt der. Und weg mit euch. Und volle Kanne ins Face. Mehr Gegner, bitte. Oh, jetzt kommen die ganz großen. Ihr habt was habt ihr nochmal die totenkopf -Dinge, oder? So. Nimm das. Und volle Kanne ins Face. Ich hab euch doch schon gelehrt, dass ihr mich in Ruhe lassen sollt. Au! Richtig gemein. Alter. BTF, so einen Starken hatte ich noch nie. Einer, der sich so stark gewährt hat. Und es gibt eine Truhe dafür. Ja, nice. Eine kleine, kleine Kampfmission. Hier unter dieser Insel. Versteckt. Was ist hier drin? Oh, yeah. Ein Herzteil, geil. Das ist nice. Haben wir sogar schon das zweite, also das zehnte Herzteil insgesamt. Brauchen wir nur noch zwei, dann kriegen wir wieder ein Herzteil. weil dich werde ich mir merken. Kann ich auch den Tantopischen Baum fotografieren? Vielleicht wenn er, vielleicht wenn er gedor ge gedorrt ist, wenn er, wenn, er, wenn er blüht. Ja nee das liegt wahrscheinlich an dem. nee wahrscheinlich kann ich ihn nicht fotografieren. So. Da ist der rote Leuenkönig. Also wir wollten ja eigentlich zu den Feen. Na klar, das kam jetzt leider dazwischen. Und würde ich sagen, auf geht's. Oh mein Gott. Schnell hier ausweichen. Bevor das irgendwie sonst nachher noch schief geht. da, Und da sehe ich schon mal das Feen-Ding. Und ich glaube, da hinten sieht man, äh, was ist das für von ein, Insel? Ich weiß es gar nicht. Tantopia. Äh, nicht Tantopia. Halloween. Und was ist hier? Das möchte ich aber jetzt schon gerne mal unter die Lupe nehmen. Ein U-Boot. Das wird nämlich was heißen. Am letzten Mal haben wir nämlich in einem U-Boot schon ein paar geil, schon geilen Kram gefunden. So, kommt her. Ah ne, warte, ich kann theoretisch auch rübergehen einfach. Ich probier das mal. Au, es hat nicht geklappt. Ja, weg mit euch. Die schlachten sich einfach gegenseitig ab, was soll das? Ihr seid nicht gerade schlau, Leute. So. Ich glaube, es hat gar keinen Grund, warum man hier gegen die Gegner kämpfen sollte. Oder ist da überhaupt ein Schatz? Ich glaube nicht. Ja. Okay, dann sagen wir mal so, ich werde jetzt einfach mit Pfeilen drauf schießen. Einfach, weil es kann. So. Komm schon. Ähm, normale Pfeile bitte. Okay, ich glaube, die machen keinen Schaden, die Pfeile. Das ist schade. Wir kommen schon eben das hier. So, weg mit dir. aus hat hat getan Und auch weg mit dir. So. Ein bisschen Energie. Und ganz viel geiler Loot. Hinterlassen echt schön viel, also man kann echt super farmen. Aber warum ist nichts passiert? Warum sind hier so kleine Fliegen? Also kleine Flatterer? Muss ich die fotografieren? Komm schon. Wir sind hier nur da. Zur kann man hier immer noch hinkommen. Ich glaube aber hier ist noch irgendjemand in den Kisten versteckt. Weil sonst würde doch irgendwas passieren, wenn ich die Gegner besiege. Hier ist sicherlich noch ein Gegner versteckt, da bin ich mir sicher. Hier drin? Echt nicht? Also was sind das denn... Als ob das Ding echt kein, kein, nichts hat. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay, dann ist das wohl so. Kann man nichts machen. So, und da ist die Feeninsel und da sehe ich auch den Fisch schon mal. Und auch einen Gegner. Dadadam. Dadadam. So. Nimm das hier. Geiles Futter für dich. Mm -hmm. mm -hmm. Sag Junge, du willst wieder geilen Kram haben, also komm her. D -d Und hier ist das nördliche Feenkordial. Ey, der Standverkäufer von soll so einen absolut sagenhaften Schatz in seinem Besitz haben. Ein einzigartiges Artefakt namens magische Barriere. Und wenn du ihm das aus dem Ärmel leiern willst, wird sich das sicherlich an, an Koketterie Kork und Bauchpinselei kosten. Das wäre es soweit von mir. Also, ich weiß zwar, was Bauchpinselei ist, aber was ist. Koketterei. Oder Koketterie war es, glaube ich. Das Wort sagt mir nämlich jetzt selber nichts. Aber ich denke mal, dass es mit dem Wort Koketten natürlich zu tun hat. Aber... Ich ja, habe das genau zusammengehört, keine Ahnung. So, du bist verrückt, das wissen wir, aber ich kann jetzt ein Foto von dir mal machen. Und das Ding ist sogar einfach offen. Das ist überraschend. Einfach. Hallo. Da, da, da. Mm -hmm. Da. Junge, der die Winde erwacht. Ich habe auch wieder geilen Kram für dich. Dum, dum, dum, dum. Mm -hmm. Oh yeah. Sie pusten uns mit einer Blüte wieder an. Und wir kriegen jetzt... Wir können jetzt mehr Rubine tragen. Dein Geldbeutel fast unglaublich 5000 Rubine. Geil. Okay, damit haben wir eine riesige Tasche, muss man sagen. Recht große Schritte von 500 nach 1.000 nach 5.000. Ich meine, im Original war es schlimmer. Da hatte man am Anfang 200, dann 1.000 und ich glaube dann wahrscheinlich auch 5.000, gehe ich mal von aus. Aber schön, dass wir das jetzt haben. So, jetzt müssen wir aber... Ähm, ich glaube hier hin. Und ich glaube, da kann ich lieber mit einem... Nein, ich brauche schon den äh, Kanon des Sturms. Oh ja, hier ist sogar ganz, ganz in der Nähe schon ein Ding. So, hier ist ein Turm der Götter. Kann ich das Ding ruhig schnell mal abgeben. Dann, Dann zeig mal er. Ja, hier muss auch irgendwo noch der Fisch sein, den habe ich auch noch nicht gefüttert. Vielleicht sehe ich ihn ja hier in der Umgebung Selber sehe ich ihn jetzt nicht ähm, Ich muss Nach Norden Da sehe ich die Insel auch schon Und da ist der Fisch hier hinter schnappe ich mir natürlich jetzt auch wenn ich schon mal hier bin und das ist einer Augenriff und ein Terry. Wenn schon, nimmt man es natürlich auch gerne mit. So hey Jungchen. Geilen Kram wieder für dich. Hm. Oh, Turm der Götter. Geil. Was hast du noch für Infos? Äh, ja, in einer, einer alten Fischhaut kannst du so einiges trauen, wenn ich dir sage, dass dich dein Schicksal so manches Mal hier vorbeiführen wird. Und das Schlüssel zu deinem Schicksal ist zweifelsohne das Vermächtnis dieses alten Piraten-Captains-Dreifuß, oder wie der heißt. Und über den Kerl sollte namens, ein Kerl namens Single Bescheid wissen. Das hat mir kurz eine Qualle gezwitschert. Eine Qualle gezwitschert, okay. Nein, glaub mir, auf meinen Quellen und qualen ist Fallers. Also merkt ihr meine Worte lieber gut, Jungschen. Jo, okay, dann... Werden wir auch irgendwann mal zu Tingel gehen. Aber jetzt noch nicht. Ja, natürlich mal das Segel setzen. Es wäre vielleicht nicht so schlecht, muss man sagen. So. Hier ist irgendwo wieder der Fisch. Dahinter, hinter der Insel. Von mir aus. Sehe ich da ein, ähm ja, ist es. Habe ich schon ja gerade einen äh, Krok gesehen von Tantopia. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, nicht du schon wieder. Meine Cousins haben mir alle von dir erzählt. Aber egal, ich bin nett. Alter. Und das ist das östliche Feenkordial. In Portemonnaie gibt es eine Auktion, zwar immer nachts, da sammeln sich doch glatt irgendwelche dekadenten Snobs in der Villa dieses Reichen und vorher Lustieren sich die ganze Nacht beim Geld verprassen. Bei einer Auktion braucht man ebenfalls vor allem zwei Tugenden, Geduld und Entschlossenheit. Und in Exponaten soll, sollen sich auch solche Kostbarkeiten wie ein Segel finden, das Boote unglaublich schnell fahren lässt. Vielleicht ist das was für dich. Dieses Segel siehst du hier gerade, mein Freund. Schön, dass man da auch einen schönen Hinweis drauf bekommt. So, runter mit dir. Und ja, hier sind tatsächlich wieder ein Krog. So, ich mach mal ein Foto von dir. habe ich alle nicht abgegeben. Oh, lange nicht mehr gesehen, wer da vorne ist. Wie ist dir gegangen? Was? Oh nein, das ist genauso schlimm wie bei den, bei, bei den anderen. Ja, okay, der will dasselbe natürlich. Okay, ähm. Um kriegen wir jetzt mal unsere Bomben. Ah ne, es passt nicht. So, in den Bomben kommen wir dann auch schön hier ins östliche Feenkordial und was kriegen wir hier? Dum, dum, dum, dum. oh yeah. Ich geb dir auch gern Scheiß dum, dum. Oh ja, yeah, du pustert mich jetzt auch an, was? Mit deiner komigen, mit deinem komischen Kram oder so dum, dum, dum. Mm, mm. Was kriege ich? Zeig mir mal Du kannst jetzt mehr Bomben mit dir führen. Maximal stehen dir nun 90 Bomben zur Verfügung, um einen Bombenspaß zu haben Geil das ist mega nice inzwischen, muss man sagen. Dann könnte ich theoretisch nur noch ein Upgrade für meine ähm, Pfeile kriegen. Aber ich habe ja sogar noch zwei Fäden nicht besucht. Und zwar die da rechts, die fehlt mir noch. Die sich hier befindet. Okay, die hole ich mir. Ich glaube, die hole ich mir sogar noch in dem Part. Weil soweit ist sie jetzt auch nicht entfernt. Ähm, mal ganz kurz schauen, in welche Richtung muss ich? Ich muss in die Richtung. Komm schon, lass mich mal vorbei. Dann sollte das auch passen. Was ist denn das für eine Insel? Ist das eine der Triangelinseln? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist Santopia, oder? Ist das Santopia? nee das ist Draconia. Das muss Rakonia sein. Das ist ja der große Berg. Ja, hier der Turm der Götter. Also man sieht schon einige, schon recht weit. Und da sehe ich auch schon das. Ähm, ist, ist wahrscheinlich das östliche Feenkordial. Weil das Sinn machen, weil es im Osten liegt. Ganz im Osten. Also die Reisen gehen richtig schön schnell, muss man sagen. Fehlt mir wirklich nur noch ein einziges, eine einzige Fehlen und war es das. Anscheinend. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Hm, hm. Alter, diese ganzen Gegner. Wie viele Bilder habe ich eigentlich inzwischen voll? Sechs, okay. Da ist noch ein bisschen was. Übrig. So, da irgendwo muss der Fisch sein habe ich ihn irgendwo schon gesehen da hinten und ein feind und ich glaube ich komme da noch gar nicht rein oder sieht so aus schauen wir mal rein ob ich da hinkann. kann vielleicht, vielleicht sieht auch nur auf den ersten blick so aus hey jungchen ich weiß eigentlich ja nichts bescheid hier dein neuer kram Da, da, da. Yay. Das ist für den Kordial. Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfinder dabei? Die Dinger sollen nämlich bei den weiblichen Orni auf Draconia zur Seite der allerletzte Schrei sein. Aber um an so schöne Goldfinder ranzukloppen, muss man erstmal deren Träger verkloppen. Und das sind da jetzt ziemlich spießige Folien, Ich Ja. Ich kann dir sagen, ich bin froh, dass ich kein Orniman bin. Das wär's soweit von mir. Jo, der kann der echt froh drüber sein. So, was ist denn da? Es müsste... Es müsste Drakonia sein. Oder? Keine Ahnung. Oh, oh ein Schleim hätte ich vielleicht... Komm. Okay, er hat sein Ding runtergelassen. Sein, ähm... Wie heißt das... Sein Schleim hat er gedroppt. So. Das ist ganz einfach. Einfach draufschlagen oder was. Man geht nicht daran weg. Ganz einfach. Also so schwer war das jetzt nicht. Dann hätte ich gerne das nächste Upgrade. Das vorletzte. Dum, dum, du, du, dum, dum, mm, mm. Junge, der du win, da wächst. Ich muss einen kleinen Beitrag leisten. Ich glaube, soll ich jetzt noch den Rest holen? Ich glaube, ich lasse es mal. Oh yeah, du kannst jetzt mehr Pfeile tragen. 99 Stück. Geil. Also, richtig viel Upgrades bekommen. Das ist mega nice. Oh, ich kann auch theoretisch mal... Hier ein paar Feen mitnehmen. Von denen habe ich nämlich genug Platz. Komm her. Äh, vielleicht noch heilen, ja. Ähm. Ich gucke gerade mal. Ja, Upgrades haben wir jetzt ordentlich bekommen. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Muss man echt überlegen, was man jetzt machen könnte. Oh, wieder. Oh, der ist ja da. Na kommt schon. Warte, ich kill dich einfach. Wenn du keinen Bock hast. Nice, ah, das ist ja nur Geld übrig. Ja, okay, dann würde ich aber sagen, Leute, mache ich jetzt hier einen Cut und nächstes Mal geht es dann hier weiter. Wenn die Sonne schön aufgeht. Und ich sag bis dann, ciao, euer Rocky. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns noch das letzte Upgrade holen. Bei der letzten Fee. Und ich sage bis dann, ciao, euer Rocky.